E-Mail-Liste aufbauen mit der Affiliate Leads Formel. Es gibt eine Möglichkeit, wie du gerade als Anfänger deine E-Mail-Liste aufbauen kannst und gleichzeitig einen Affiliate-Link bewerben kannst. Und mit dieser Formel stehen dir übrigens drei Einkommensströme zur Verfügung. Und um diese Formel dir mal genauer zu zeigen, klicke mal hier unten auf den Link. Und melde dich zum Gratis-Webinar an. Im Webinar wirst du noch mehr erfahren. Ganz wichtige Tipps und Tricks, die gerade am Anfang wichtig sind im Affiliate-Marketing. Also schau dir unbedingt mal hier unten den Link an. Klick mal rauf. Melde dich mal kostenlos zum Webinar ein. Und dann freue ich mich ähm, auf deinen Besuch beim Webinar. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit.